Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur News Flash-Sendung. Ich versuche es jetzt einfach mal. Sonst war es ja immer so, dass wir Dienstags 20 Uhr live gestreamt haben, Chris Reality und meine Wenigkeit. Das schaffe ich aktuell nicht mehr, die Vorbereitungszeit und so weiter, das, das packe ich einfach nicht mehr. Von daher habe ich mir gedacht, ab und zu mal, wenn es gut passt, eine news flechtsendung rauszuhauen, die jetzt relativ kurz und knackig ist und ja auch nicht so viele Themen wie sonst beinhaltete. So Sachen, die mir ja, während der Woche aufgefallen sind, die ich mit euch mal gerne teilen möchte, die ja, will ich euch hier in der Aufnahme dann halt zeigen. Ich bin natürlich auch auf eure Meinung da angewiesen, äh, ist das vielleicht sogar besser als die Live-Sendung oder sagt ihr, hm, live hat mir schon besser gefallen. Ja, schaut euch das ganz einfach mal an, wie es äh, euch gefallen hat. Gerne dann alles unter die Kommentare schreiben, ja, was jetzt gut, war es jetzt nicht gut und äh, hättet ihr gerne wieder die Live-Sendung wieder. Äh, da, ja, wie, wie gesagt, bin ich auf euer Feedback angewiesen und äh, würde mich natürlich freuen, äh, ja, wenn ich das auch erhalte von euch. Ich fange jetzt aber einfach mal an. Wie gesagt, relativ kurz und knackig, ein paar Themen äh, durchgegangen, äh, eventuell ein paar Videos geschaut und äh, das war es dann eigentlich schon. Ich fange jetzt aber mal an. Und zwar das erste Thema ist das Update 44 für die Quest 2. Und äh, ja, für, für ja, die meisten ist es eventuell nicht interessant. Äh, für uns Streamer, YouTuber und so weiter natürlich schon eher, denn äh, das neue Update lässt uns jetzt auch, ja, Mixed schreibt schönere Videos drehen, also äh, gehen wir mal ganz kurz äh, durch, was das denn überhaupt beinhaltet. Und zwar können wir jetzt ähm, ja, experimentell aktivieren, ja? steht hier auch diesen Modus und äh, den finden wir dann auch unter Einstellungen System Kamera. Und das Wichtigste für, für mich meiner Meinung nach ist jetzt die Bildstabilisierung, die wir äh, eintragen können. Ähm, da gibt es vier Modis aus, Niedrig, Mittel, Hoch. Und äh, mir fällt das selber natürlich schon mal auf, wenn ich Videos aufgezeichnet habe. Ähm, und ich gucke mir die nachher an, dass man denkt, oh... Der Kopf, der wackelt natürlich irgendwie bei schnellen Bewegungen schon mal oder auch, wenn man denkt, oh, ich habe mich ja aber gerade langsam bewegt, geht es doch ziemlich schnell. Und das ist so eine, so eine Bildstabilisierung natürlich perfekt. Das werde ich dann auch mal austesten, wenn mein gutes Stück hier die 44 bekommen hat. Dann können wir ja Seitenfels oder Standardformat auswählen. Das rechteckige in 1024 x 1024 Bildpunkte, dann das 16 zu 9 in 1920 x 1080 Bildpunkte, dann das Hochformat in 1080-1920 Bildpunkten. Dann können wir die Bildwiederholrate auswählen, entweder 24 Frames pro Sekunde oder 36. Ist natürlich alles, was man natürlich höher stellt, kostet natürlich auch mehr Speicher. Und da sind wir ja leider limitiert auf, lasst mich nicht lügen. 4 GB und danach äh, ist auch die, die Datei zerstört. Ich, ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob es wirklich 4 GB waren. Auf jeden Fall äh, kann man dann die Datei auch nicht mehr verwenden, also wenn man jetzt längere Aufnahmen macht und man kommt über diese Dateigröße, dann ist es halt vorbei. Dann können wir die äh, Qualität der Videokomprimierung einstellen, also 15, 15 oder 20 Mbit pro Sekunde. Und ja, höhere Bildraten sind natürlich auch ein schöneres Bild, ist natürlich auch klar, aber auch hier wieder die Dateigröße und das ist ein, ein großes Problem. Ich vermisse hier auch irgendwie eine Einstellung, äh, ja, nicht 1080p, sondern 27p. Ich meine, das ging über ähm, Side-Loader Side oder äh, wie das hing, hieß. Konnte man das auf jeden Fall einstellen, Quest, so, SideLoader, <lacht> SideQuest konnte man das einschalten, dass man 27p aufzeichnen konnte und damit habe ich eigentlich ganz gute Aufnahmen gemacht. Und äh, ja, müssen wir mal jetzt abwarten. Ich bin eigentlich immer einer der Letzten, der die Version bekommt. Von daher äh, ja, müssen wir jetzt mal abwarten. Dann haben wir noch neue Kontrollfunktionen für, für Eltern. Die können jetzt dieses Site-Loading äh, blockieren, dass das nicht mehr möglich ist und so weiter und so fort. Also ähm, ja, ein bisschen mehr, mehr Sicherheit jetzt in der 44er-Version. Aber äh, ja, wie gesagt, das ist für uns YouTuber natürlich am, am wichtigsten. Mir fehlt immer noch ähm, ein vernünftiger Chat, den ich mir einblenden lassen kann, wie ich sonst auch mit den PC-VR-Brillen habe, wenn ich Quest-Only-Spiele zocke. Aber gut, man kann nicht alles äh, direkt haben, vielleicht kommt das auch noch. Aber kommen wir erstmal zum nächsten Thema und da sind wir jetzt äh, wieder bei PC-VR und Half-Life 2 VR. Und äh, ja, Half-Life 2 VR ist am 16. September 2022 erschienen und äh, die Mod Funktioniert einfach perfekt. Also, ihr müsst das äh, Hauptspiel natürlich äh, haben auf Steam. Und dann könnt ihr euch kostenlos die VR-Mod runterladen. Ist ein, ein perfektes Spielerlebnis. Also äh, für mich als Half-Life-Fan äh, oder wo ich damals gezockt habe, äh, das war der Hammer damals. Und das jetzt nochmal in VR zu erleben, hat mich echt geflecht. Und ich habe da ja auch einen Livestream zugemacht. Werde ich mit Sicherheit nochmal weiter zocken, äh, weil es richtig Spaß macht. Und ja, solltet ihr euch im Fall auf jeden Fall mal anschauen. Video werde ich auch unten in die Beschreibung packen, unter Infos, dass ihr da ihr mal raufschauen könnt, wie ich da so gespielt habe. Und jetzt kommt noch eine ja, kleinere News dazu, denn das Flat2VR-Team ähm, hat angekündigt, dass ein... Updated-Lighting-System reinkommt und das schauen wir uns mal hier an und äh, ja, wie wir sehen, äh, richtig geile Beleuchtung und äh, das fehlt natürlich noch, es, äh, man kann auch jetzt schon Texturpakete runterladen, ähm, um alles schöner zu machen, das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren die Tage, wenn ich dazu Zeit habe. Aber das wäre schon genial. Alleine so richtig schöne neue Beleuchtung, Schattenwürfe, das macht das natürlich dann umso schöner meiner Meinung nach. Wie wir hier sehen von den Fenstern aus, kommt das Licht rein und wirft einen schönen Schatten. Also ja, das bringt nochmal Immersion zusätzlich rein. Wie genau hier, also sowas brauchen wir und ja, da freue ich mich natürlich dann auch drauf wenn es denn soweit ist. Und äh, ja, wenn man das jetzt nochmal mit, mit so einem schönen HD-Texturpaket nochmal verschönern kann, umso besser. Ich bin echt gespannt. Ähm, wenn ich es auf Anhieb jetzt finde, das Paket, werde ich es auf jeden Fall auch unten in die Beschreibung packen, dieses HD-Paket. Dann könnt ihr das auch mal testen. Und ja, das war's mit der News. Und dann kommen wir zu einer äh, ja, News Pico. Es steht ja im Raum, dass die Pico 4 erscheinen wird in zwei verschiedenen Versionen. Eine Consumer-Version und eine, die man so ein bisschen als Pro bezeichnen könnte, wie die, wie die Quest Pro. Und die soll natürlich dann auch ein bisschen teurer werden. Die Preise sind natürlich noch nicht ganz klar. Morgen findet ein Livestream statt, zeige ich euch aber gleich. Ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, da gab es jetzt zwei Promo-Release-Videos. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, die gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Das läuft nicht so ganz flüssig, aber hier sehen wir schon den Controller. Ich mache mal ganz kurz. Sieht eigentlich ganz, ganz cool aus. Muss man natürlich schauen, wie das, wie das Handling ist. Äh, ja, manche Leute sind natürlich mit Controllern zufrieden, je nachdem wie die Hand ist, wie groß oder klein die ist. Das muss man wirklich, äh, ja, das muss jeder für sich selbst dann herausfinden, ob es gut oder schlecht ist. Aber äh, sieht schon mal auf jeden Fall interessant aus und, und handlich aus. Pico 4. So, da sind wir bei dem Video und äh, das zeigt jetzt natürlich nur den Controller. Und dann haben wir jetzt hier auch noch ein anderes Video, das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Und das zeigt uns das Headset ein wenig. <lacht> Man, sehr fangen, sehr, äh, ne? Auf jeden Fall. Das könnte ein Horrorfilm sein, ne? Ein Horrorgame. Da sehen wir auch ein bisschen was. Also hier sehen wir auch schon dieses äh, Skibrillen-Design, was wir auch schon bei der Apple-VR-Patenten äh, gesehen haben. Hier sehen wir auch äh, eine Kamera, die wird wahrscheinlich auch hier sein. Ich gucke jetzt mal, ob, ob sie es ein bisschen weiter noch zeigen. Ja, guck mal, schau mal da. Ah, da war, waren wir zu weit, da waren wir zu weit. So, ja, ne, unsere berühmten vier Kameras und äh, ich bin echt gespannt auf, auf das Headset. Könnte natürlich, ähm, ja, das wird kein Quest, wahrscheinlich kein Quest-Killer werden, aber Konkurrenz belebt das Geschäft und äh, wir brauchen in VR so viel Konkurrenz wie möglich, um auch äh, ja, für uns Consumer die, die Preise relativ gering zu halten und äh, ja, ohne, ohne Konkurrenz kann natürlich äh, da ein Monopol aufgebaut werden und äh, ja, wird uns alle dann schaden, sage ich mal, wenn ein VR-Monopol da entsteht und die Preise machen können, wie sie wollen. Und äh, ich bin gespannt, wie die autark arbeitet, aber auch äh, wie die über, über Streaming funktioniert, ne? wie die Quest jetzt mit, mit Virtual Desktop, Airlink äh, hat die Quest ja, und wie das mit der Pico funktioniert. Und kann natürlich dann auch eine richtig coole Alternative für PC-VR-Spieler sein, weil da kommt aktuell ja auch nicht so viel Neues. Ja, lassen wir uns da einfach mal überraschen. Hier ja, hat der Kollege das auch nochmal in, in, in Bildern äh, dargestellt. Und äh, so sieht es dann wahrscheinlich aus. Designmäßig sieht es cool aus. Ich habe bei, äh, bei den Quest-Leaks schon äh, mich gefragt, warum man unten scheinbar drunter schauen kann. Und ich hoffe, dass da nicht ist. Ich hasse Brillen, wo ich wirklich hier so einen krassen Lichteinfall habe. Und äh, das hoffe ich, dass das auch bei der Quest nicht sein wird und bei der Pico auch nicht. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. So, hier haben wir äh, dann die offizielle... Ähm, ja, Announcement, Veröffentlichung für den äh, Livestream, stay tuned, 22. September 14 GMT plus 2. Ich habe eben schon äh, versucht rauszufinden, GMT plus 2, das müsste eigentlich zwei Stunden äh, nach uns oder vor uns sein, ich bin mir da jetzt gar nicht sicher, ich habe es eben mal bei Google eingegeben, ich muss später noch mal nachschauen, aber wer da Interesse dran hat und die Zeit auch hat, also wenn es jetzt um 14 Uhr unsere Zeit stattfinden würde, würde ich das eh nicht schaffen. 16 Uhr könnte ich eventuell schaffen, mal reinzuschauen. Ähm, ja, müssen wir einfach abwarten. Äh, ja, ich verlinke alles unten in der Beschreibung, was ich so hier äh, zeige und find, finde und ja, ich bin echt gespannt. Und äh, ja, dann kommen wir von Pico zu einem anderen Thema. Und das ist die PSVR 2. So, ich war da schon ein bisschen weiter. Ja, die PSVR 2 ist ja, ja jetzt schon, schon länger im Umlauf, dass äh, ja verschiedene Bilder und so weiter und so fort. Es gab jetzt sogar Hands-on-Videos von äh, auch äh, Heise zum Beispiel. Äh, und die, die Infos, die da rauskamen oder die, ja, die Tests waren sehr positiv. Alles egal, ob man jetzt äh, englische, amerikanische Presse gelesen hat, äh, das Heise-Video... Äh, durchweg positiv und ich glaube, die PSVR 2 kann echt uns VR nochmal auf ein neues Level bringen und äh, ja, da profitieren wir alle von. Und da wurden natürlich dann jetzt auch ein, ein paar Spiele bekannt gegeben, wo ich mich am meisten darauf freuen würde, ist Horizon. Ich liebe das Spiel auch äh, als Flat-Titel und da, das nochmal, also das er zu erleben in VR, ähm, wenn wir da wirklich in der Dino-Welt, in dieser Dino-Roboter-Welt sind äh, und da gibt es ja teilweise richtig große Roboter. Also weiß ich nicht, wie das ähm, in VR alles funktionieren wird äh, vom Spielen her, aber ich bin echt gespannt. Und äh, ich muss jetzt mal schauen. Das ist jetzt nur das Hands-On von Road to VR und es gab jetzt auch noch Trailer dazu. Ja, das sieht natürlich auch alles sehr, sehr äh, nice aus, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich bin mega gespannt. 2023, Anfang 2023 soll es erscheinen. Ein Genaue, genaues Release-Datum ist jetzt nicht bekannt und äh, genau, jetzt wollte ich euch mit, mit euch mal zusammen den Announcement-Trailer ganz anschauen, habe ich wirklich nur äh, ein bisschen geschaut und äh, ja, viel Spaß dabei. says Reyes is a good shot. Yeah, and put arrows through both of us. You're switching with me. It's a snap mob! We're not gonna make it! Blameless Murad had me released from prison. But why? Redemption is still possible, Reyes. find out why the machines are attacking <laughs> do that and you shall be a free man It will take all your wits, your skills and courage. You have walked in the shadows, Reas. Now it is time to climb into the light. Also. Das ist mal äh, eine richtig krasse Sache, muss ich sagen, ähm, allein grafisch ist das ja schon, schon, schon der Wahnsinn und äh, da können wir uns auf einen Titel gefasst machen, der mit Sicherheit jeden, äh, ja, jeden, jede Begeisterung äh, in einen fachen lässt. Ähm, das sind genau die Spiele, die wir in VR brauchen. Es gibt viele gute VR-Spiele, kleinere Spiele, kleiner Titel. Aber äh, solche High-End-Titel, die fehlen uns einfach. Äh, am, am meisten nenne ich da immer Lone Echo. Solche Titel fehlen uns einfach. Und äh, ja, ich finde es cool, dass Sony diesen Weg jetzt einschlägt und äh, ja, uns auch solche triple titel dann beschert. Ja, hier ist, ist dann noch bekannt gegeben worden Star Wars. Und was ich aber mit euch noch mal schauen möchte, ist äh, dieses äh, Resident Evil. Das ist mit Sicherheit ähm, richtig genial und äh, lässt uns mit Sicherheit auch ja, ähm, erschaudern, denke ich mal. Ich gucke jetzt mal, was ich hier noch so vorbereitet habe. Genau, äh, hier gibt es Videos, ähm, wie man ja, durch dieses Anwesen geht in VR. Ich schaue mal kurz, ob ich es auch in HD einstellen kann. Genau. Also das sind so Spiele, wo ich äh, mit Sicherheit tierisch äh, Angst bekommen werde. Aber grafisch sieht das echt wahnsinnig gut aus, muss man einfach sagen. Haben auch Sound hier? Ne, das sind einfach... Also Wenn es so mit der Grafik in, in, in VR äh, läuft... ...wahnsinn. Echt genial. Aber das Spiel wird natürlich auch, dann auch nicht für jeden was sein. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich es spielen könnte. Ich habe auch den, äh, den achten Teil jetzt noch überhaupt nicht gespielt. Muss ich ehrlich sagen. Siebener habe ich auch nur Videos gesehen. Ich glaube, das hat die Niki mal gestreamt. Habe ich auf jeden Fall mal reingeschaut. Ja, alles in allem können wir da äh, uns echt auf was äh, freuen, definitiv. Ja, Alvo ist auch ein VR-Shooter, der auf die PSVR kommt. Dann natürlich LoFi. da wollte ich definitiv bald noch mal reinschauen und ein Video zu machen, weil da gibt es ja immer Updates und ich habe es ja schon vorab gekauft, unterstützt und ja, da hatte ich mal eine Zeit lang immer mal wieder ein paar Updates gezeigt für euch. Und äh, ja, nach dem ganzen Kram, der mir so widerfahren ist, äh, hatte ich dann natürlich nicht, viel mehr, nicht mehr viel Zeit und auch gesundheitlich nicht. Aber äh, da werde ich definitiv nochmal reinschauen, was sich da getan hat. Samurai Slaughterhouse, The Dimio natürlich auch sehr cool, dass das äh, auf PSVR erscheint. Dann hoffentlich auch mit, mit Crossplay. Ja, No Man's Sky ist natürlich auch ein sehr beliebtes äh, Game, nicht, nicht mein Genre. Ich habe es ja auch mal gestreamt, aber ähm, ja, war, nicht, war nicht meine äh, Sache. Walking Dead, Saint and Sinners, der äh, äh, neue Teil. Ne? Auch natürlich äh, mega, dass das äh, erscheint. Resident Evil 4. Also die machen das genau richtig, muss ich einfach sagen. Sony äh, hat da ein paar richtige geile Titel ausgesucht, die sie dann direkt äh, zum Release wahrscheinlich raushauen. Und so muss das auch sein, wenn eine VR-Brille draußen ist, muss auch Content dafür da sein. Und da muss ich, ich bin ja Valve Index Fan, aber da muss ich äh, bei Valve und Steam sagen, haben die komplett verkackt, weil es kam nur Half-Life Alex raus, was natürlich ein mega geiler Titel war, aber danach haben sie alles... Ja, liegen lassen, nichts mehr gemacht und das ist echt schade und da hätte äh, ruhig mal, weiß ich nicht, alle sechs, sechs Monate oder ein Jahr wenigstens mal einen Top-Titel rauskommen können. Ja, leider, leider nicht. So weit sind wir bei CWA PC noch nicht, aber ich denke mal, äh, PSVR 2 wird uns jetzt auf ein neues Level bringen. ist meine Meinung nach. Ähm, ist das, wird das so sein? Was sagt ihr dazu? Bin ich natürlich auch äh, drauf gespannt. Was ihr dazu sagt, äh, zu, dem, zu den ganzen Themen überhaupt und äh, ja, wie wird sich äh, jede Plattform entwickeln, jetzt haben wir ja wieder PSVR, jetzt haben wir äh, Quest natürlich, PCVA ist natürlich auch nicht tot. Man sieht es man an Half-Life 2, ne? Also, äh, dieser Titel, der läuft so smooth und äh, also ich habe nichts zu bemängeln gehabt, das lief einfach butterweich und äh, ja, wenn mehrere solcher Titel kommen alte, gerne alte Titel, dann wird PC VR definitiv nie aussterben, weil es da so geile Titel gibt, die man mit Sicherheit in VR erleben kann. Und ja, da können wir uns auf was freuen. Und ähm, ja, ich bin natürlich jetzt auch auf Pico gespannt, was da äh, rauskommt. Jetzt äh, morgen werden wir, werden wir ja ein bisschen schlauer, auch hoffentlich was die Preise angeht und äh, was die zwei Brillen dann kosten und äh, ja... Ich würde sagen, das war es dann mit den Newsflash. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt überhaupt war, aber ja, auf jeden Fall kürzer gehalten als die, die News-Sendungen früher. Ich würde gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Wollt ihr äh, diese Sendungen öfters oder sagt ihr, ne, so Aufnahmen ist nichts für mich, würde gerne eine Live-News-Sendung haben. Definitiv mal unten in die Kommentare rein. Und äh, ja, falls ihr meinen Discord noch nicht gejoint hat, habt, würde ich mich freuen, wenn ihr äh, meinen Discord join würdet. Ist auch unten in der Beschreibung. We are World Germany Discord. Und äh, ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns da mal sehen, unterhalten können und so weiter. Ist momentan sehr eingeschlafen. Ähm, ja, alleine durch meine Pause, die ich hatte, sehr eingeschlafen. Und ich würde mich freuen, wenn es da ein bisschen aktiver wieder zugeht. Und äh, ja, ich zeige jetzt auch wieder Präsenz, Aktivität auf meinem Kanal und äh, eigentlich überall auch auf Facebook. Und äh, ja, ich hoffe, jetzt geht es wieder ein bisschen weiter bergauf mit dem Kanal, mit VR und äh, ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.